Hallo Leute, ich bin es, eure Angel Girl und zwar die Person, die hinter dem Namen Angel Girl steckt. Ja, ich bin es wahrhaftig mit Leib und Leben. Dieses Mal wirklich mit diesem Video, das ich mich zeige. Da ich gedacht habe, ich werde diesen Schritt jetzt mal gehen, ich fühle mich bereit dazu, diesen Schritt jetzt zu gehen, den Leuten, die mir zugucken oder die mir wirklich sehr gerne zugucken, einfach zu zeigen, wer ich bin und so sehe ich halt aus, so bin ich und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne... Ein Like da lassen, könnt mich abonnieren und ich freue mich riesig darüber, wenn ihr das kommentieren würdet. In der Hinsicht würde ich dann einfach das erstmal dabei belassen. Vielleicht kommen noch mehr solche schöne Videos, man weiß es nicht. Ciao, ciao.